Sag mir nicht, ich bin schon aufgewacht I'm not Das es sucht, die ist, wie es vorher just cloud Deine Wünsche sind nicht angesagt Ich brauch 30 Grad den ganzen Tag Dreh noch etwas an der Armatur Ist das zu viel, verdammt, ich frag ja nie.